Oh nein, vorhin hat es gehagelt und jetzt regnet es auch noch hier ein Pokémon-Schild. Außerdem sind unsere Teammitglieder alle sehr, sehr geschwächt. Wir können kein einziges Pokémon mit, äh, mehr, mehr, mehr äh, herausfordern. Auch wenn ihr so viele sind, die ich gerne fangen möchte. Es geht leider gerade nicht. Nein, lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Wir können gerade gar nichts machen hier. Hi. schön. ich hatte hier etwas Seltenes, das ich in einer Zuzone gefunden habe. Okay, 100 Watt hier. Zwei EP-Bombons. XS, okay. Genieße deinen Aufenthalt in der Totune. Ma anscheinend bekommt man am leichtesten, indem man einen Diner Rate nimmt. Ja, leider können wir gar keine machen. Denn wir sind etwas zu schwach, leider. Ich dachte am Anfang, des Spiels, wir werden zu stark, aber das ist genau das Gegenteil. Deshalb rennen wir ja durch und durch und durch. Und ich hoffe, das ist der richtige Weg. Okay, alles spawnt erstmal. Okay, hi, hi. Hier ist irgendein Gebäude, wo wir mal ganz kurz schnuppern werden. Pokémon... Ach, das ist ein Nest? Oh Gott, hier wird wahrscheinlich irgendwann so ein Endboss kommen. Schätze ich mal, vermute ich mal. Hier hätten die eigentlich ein Nest hin, äh, verstecken können. Hier. Hinter. Ah, hier ist ein Pokémon sogar. Okay. Verdammt. Ich dachte eigentlich, die Naturzone war viel cooler und viel... Naja, ich sag mal... Oh, Beleber. Cool. Oh mein Gott, wie sind so viele coole Pokémon. Ich dachte eigentlich, die Naturzone... Wäre viel leichter, viel entspannter, viel cooler aufgebaut, aber die sind alle auf Level 15 und ich bin erst Level höchstens 12, alle sind eigentlich so relativ Level 10 und deshalb, lass uns erstmal ein andermal wieder zurückkommen, das ist so mein Plan und äh, ja, konnte nichts dagegen machen, so. Milzersee, Osten, okay. Aber wir sind da, in Engine City, glaube ich, kommen wir jetzt an, oder? Das war doch so. Die Naturzone quillt geradezu über von Energien, die man als Watt W bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon, also wie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auch Trainer, die dir allerlei Items den Tausch gegen Watt überlassen. Okay, Dankeschön für den Tipp. So, aber wie gesagt, ihr weht nur mal alles. Also, in der Ort ist einfach nur, hier kannst du ein paar alte Pokémon fangen. Und das war's. Und die Jahreszeit ändert sich die ganze Zeit weil jetzt hat es aufgehört zu regnen. Es ist einfach wieder Frühling oder so. Also keine Ahnung. Das werden wir ein andermal erkundigen, würde ich einfach mal sagen. Jetzt auf zu Engine City! Das hoffentlich hier ist. Ja. Yep. Okay. Wir fühlen ihr eh in der Todzone. Schreibt mal rein. Da sind wir. Engine City. Nice. Das sieht doch nach einer coolen Stadt aus. Und der hat man auch schon im Trailer gesehen. Zumindest einen kleinen Ausschnitt von Engine City. Oh, eine Arena. Unser erster Orden. Hype. Hype, Hype, Hype. Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion Gala quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Okay. Oh, das Bild da hinten? Chichilla heißt es, glaube ich, oder? Das ist mein, das ist mein süßes kleines Picochilla. Achso, Picochilla. Um, Picochilla haben einen wahren Putzfimmel und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Aha. Engine City. In dieser Industriestadt wurde das moderne Zeitalter mit Hilfe von Dampfkraft eingeläutet. Okay. Hey, hallo. Sania. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Oh ja, ist es. Los, gehen wir ins Pokémon-Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Okay. Ich bin gespannt. Woll Oh, schau mal! Rotomina! Rotomina ist gerade frei. Rotomina? Was? Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Liga-Karte individuell gestalten. Okay, cool. Wir können eine Liga-Karte erstellen. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte karte herum. Also sowas ähnliches wie ein X und Y, oder? Lass deine Kreativität freien Lauf. Eine Liga-Karte von Delion erhalten. Du sollst hier die Liga-Karte in dein Album ein. Liga-Karten der Pokémon Liga, du kannst das Design deiner Ligakarten mithilfe der Kartomaten, die du in den Pokémon-Sendern von Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Ligakarte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt seine eigene Ligakarte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X auf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Liga ansehen, die du bereits erhalten hast. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Ancient City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht vorher, dein Team heilen zu lassen. Werde ich machen, werde ich machen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Woldi, Woldi. Rotomina, die Freundin meines Handys. Komm erst mal heilen, bitte. Bitte heil. Endlich geheilt. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal die PC-Boxen. Pokejobs? Was? Das gucken wir uns gleich mal an. So, alles mal rein. Die, die nicht mal im Team sind. Zack. Okay. Bis bald. Ja, nee, noch nicht. Ähm. Pokéjobs oh. <lacht> Pokéjobs in Gala suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diesen Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher so einiges dazu gelernt. Juhu, die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Hilf aus, so oft du kannst. Gibt einen neuen Job zu legen, vielseitige Stoffel. Wir suchen nach normal Pokémon, die uns bei der Okay, ein normal Pokémon äh, Raffel hier mehrere. Ähm, wer ist noch normal? Äh, Peace noch normal. Hier reicht ähm, äh, ja, reicht äh, entsenden wir mal. Halber Tag sehr lang lang kurz was ich weiß nicht ah das ist für ep okay okay interessant das ist also für ep warte dann schicken wir mal unsere los obwohl nein oh, das ist wahrscheinlich für die Leute die afk sind aber trotzdem erfahrungspunkte haben wollen okay interessant machen wir es nicht aber machen wir den kartomat ligakarte erstellen Hintergrund. Das ist cute. Oh, das. Pokémon Quest habe ich nämlich auf meinem auf meiner Switch. Oh, das will ich nehmen. Obwohl das mit Evo, auch so cute. Ich nehme doch lieber das. Keine Ahnung, das mit Evo ist einfach so cute. Hm, Filter. Nein, machen wir ohne Filter. Brauchen wir nicht. Rahmen. <lacht> oh, wie cute. Nehmen das. Weiter. Hm. Äh, so würde ich sagen. Nein, nein, zurück. Ähm. Gesichtsausdrücke. Äh, sowas. So ganz cool. Machen wir das mal. Pose ändern. Ui. <lacht> ja, machen wir das. Perfekt. Super. Äh das kostet kein Geld. Fast fertig. Jetzt wird nur noch der letzte Schliff. Dann drücke ich die liga -Karte aus. Okay, Rotomina. Wir nehmen das normale, würde ich sagen. Das macht null Bucket-Dollar. Okay. Mm, okay. Lassen wir sie fürs erste Mal so. Wenn du einen Pokémon fangen willst, solltest du erst, es erstmal schwächen, du. Versuch doch mal seine Kapitel zu verringern oder erstmal einer Attacke in den Schlaf zu setzen. Das Rotter mit diesem Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen die sich so ähnlich. Hey du, wenn du einen Truppel dabei hast, würdest du es gegen meinen Raffel tauschen? N Nein? Warum sollte ich? Das ist richtig dumm. Lol. Aber wollen wir lang? Wollen wir uns erstmal erkundigen? Und hinten ist noch was... Versteckt ein Nuggets können wir verkaufen. Geil. Die Musik ist cool. Dass du es durch die dazuzündung geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge! Genau, als nächstes solltest du zur Arena Challenge. Ich glaube wir start erkunden, machen wir ein andermal, weil jetzt ist irgendwie so eine gerade Linie, wo wir jetzt lang müssen, schätze ich mal, oder? Da ist es, direkt in der Mitte. Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Morgen erst? Okay. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, und, um zum Stadion zu kommen. Okay. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Oh, zur Boutique darf ich auch hin. Oh, seht ihr da rechts? Da ist der Friseur. Wie cool. Das machen wir, das machen wir. Das mache ich jetzt sofort. Stadt erkunden machen wir. Ich würde sagen, Naturzone, Stadt erkunden machen wir nach dem ersten Orden. Das habe ich mir so entschieden. Ich habe gerade keine Lust. Ich will jetzt einfach hier erstmal anschauen, was es hier so gibt. Wie ist das? Kleppt die Fuchs, ne? Ja, wer die Welt verändern will, der muss sich. Der muss bei sich selbst anfangen. Und der erste Rührt zum neuen. Ich kann auch ein frischer Haarschnitt sein. Probier doch einfach mal den Haarschnitt aus. Ein Haarschnitt aus, von dem du dachtest, dass er dir nicht steht. Manchmal entdeckt man so einen völlig neuen Stil für sich. Okay, hallo. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Make-up? Uh. Lass uns erstmal Haare machen. Was oh, wird sofort bezahlt. Oh, ich dachte erst, wenn man fertig ist, das ist blöd. In Ordnung, nimm bitte Platz. Auf deine Sachen pass ich so lange auf. Ach, übrigens, da man jetzt Make-up machen kann, man kann jetzt so Make-up auftragen, weiß einer von euch, der als Junge spielt, ob das auch als Junge gilt, das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mal bitte unten rein. Was soll es heute sein? Kurzach Bob. Was gibt's denn so? Oh, das sieht cute aus. Oh, das sieht richtig cute aus. Was gibt's denn so? Okay. Die wären was, glaube ich. Mm. Was ist das nochmal? Das hier, ne? das was das hier ja ich würde sagen wir nehmen das hier das sieht richtig richtig cute aus äh, wechseln man kann den pony ändern hm. okay machen wir mal einen langen pony oder einen seitlichen hm. Wir machen erstmal einen seitlichen, äh, langen meine ich natürlich, ähm. Uh, das sieht richtig schön aus. Pink? Ach geil. <lacht> Platinblond. Beigeblond. Aschbraunt. <lacht> ne, wir machen golden. Ja. Das machen wir. Das sieht cool aus. Das finde ich mal einen frischen Style. Echt klasse, soll ich anfangen? Ja. Alles klar, dann komme ich mich mal an meine Frisur. Ui. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Ja, mir gefällt's. Äh, ja. Komm, wir wieder aufsetzen. Boah, das gefällt mir richtig. Ja, aktualisieren, bitte. Oh, das sieht nice aus. Und wie die Haare auch so, im, äh, so, so flattern. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt nice. Wollen wir noch Make-up machen? Das ist nicht zu viel. Tausend nur. Na, machen wir mal Make-up auch nochmal. Mal gucken, was es da so gibt. Was soll es heute sein? Verdammt, man sieht das nicht. Ne, Augenbrauen lassen wir. Augenbrauen sind nicht so wichtig, denke ich. Okay, ach, man kann hier einfach das hier alles ändern. Eyelashes, oh. Wie sie gerade geblinzelt hat, das hat voll gut gepasst. Welches davon ist denn besser? Warte, das ist äh, so, nur einen Strich, das sind zwei, drei das sind drei an der Seite. Das ist richtig fett. Ich würde sagen wir machen die ähm, was ist das Ach, eine augenfarbe da bleibe ich bitte bei braun danke und lippenstift pink rot burgunderrot nee, wir machen pink so aber ich würde sagen wir machen vielleicht doch über alles ändern sonst ist das doch etwas zu, zu langweilig oder Dunkelbraun, denke ich passt trotzdem aber jetzt sehe ich nur leider nicht ganz weil ich den pony so lang gemacht habe äh. mm. lassen wir es doch so ja ich, ich denke ich bin fürs erste damit zufrieden passt fast gar nichts anders, aber ist trotzdem cool. Ist aber trotzdem cool. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. So, jetzt zur Boutique. Uwu uh -huh. Boutique, Boutique. Was gibt's heute? Ich hoffe, hier gibt's viel mehr Auswahl als vorher. Die Klamotten, die ich mag, schämen mir nicht. Und andersrum genauso. Ich suche etwas, womit ich in der Naturzone auffalle. Mode kennt kein Alter, ob jung oder alt. Jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser Reise aufgebrochen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am shoppen? Vergiss bloß nicht, beim Arena-Stadion vorbeizuschauen, ja? Klar doch. Oh, mir gefallen meine neuen Haare einfach irgendwie. Sportpullover. Gibt es äh, Kleider? Immer noch keine Kleider, weil noch immer die kommen. Was gibt es denn für Jacken? Mmh. Das sieht nice aus. Die Jacke, vielleicht uh, die Jacke und dann als Hose so ein Rock, sowas vielleicht dann und dann T-Shirt müssen wir auch noch nehmen. Mm. Hm, ich weiß nicht. Ja, Socken und Schuhe sind gerade nicht so wichtig, finde ich. Neue Cap, okay. Rucksack können wir ändern. Ui, das sieht nice aus. Das sieht richtig cool aus, so mit dem Rucksack. Yo, nicht schlecht, du. Mhm, das ist schon ganz nice. Das sind die Schuhe, oh, die Schuhe in schwarz, okay, cool. Socken, oh, oh die Socken sind ja doch cool. doch nicht schlecht du ich glaube wir holen uns einfach mal ähm, hm, hm, lang oder kurz lang oder kurz ich weiß nicht ich würde erstmal sagen kurz ja machen wir kurz ja gleich anziehen ähm, ansonsten die Jacke noch. Ja. Mama. Okay, reicht. Einkauf beenden. So, ich habe extra die Jacke nicht angezogen. Ja, ich will nämlich sehen, wie das aussieht, wenn man hier reingeht und das dann halt so macht. Beim neues T-Shirt? Egal. Ähm. Also, ähm Da, das hier Genau. Ja, umziehen. Ja, aktualisieren. Okay, cool. Ich dachte, sie macht irgendwie so eine Pose oder so. Egal. Ey, das sieht echt nice aus. Das ist doch super. Okay, ähm. Ich glaube, wir sind mal frei. Ich glaube, jetzt können wir uns sogar doch noch umschauen. Hm also was war denn mit meinem Pokémon? Da kann ich noch nicht in der Naturzone, weil ich doch zu schwach bin. Ne? Ja, ja, ich bin noch zu schwach für die Naturzone. Warten wir erstmal, bis wir ein wenig mehr trainiert haben. Bis wir dort was machen. Und deshalb gucken wir uns hier erstmal ein wenig um. Agent City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und der untere Bereich der stadt durch einen Lift verbunden sind? Okay, da darf ich nicht lang. Ich sehe mit Tag ein, Tag aus diese gigantische, dampfbetriebenen Zahnräder an. Okay, wenn es dir Spaß macht, ne? Dein Ding, du, mach dein Ding. Das ist auch gut. Ich finde es das toll, dass es hier einen Ort gibt, an dem ja ein wenig verschlafen kann. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schluck aus den Wasserspendern hier gönnen. Ist dir in letzter Zeit was Tolles passiert? Sorry. Diese Briefkasten wird regelmäßig von Pokémon geleert. Ich bringe immer einen Blumenstrauß mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft zwischen... So frischer Blumen einfach über alles. Ich hab Blumen Pokémon total gern. Cool, cool. Können wir hier lang oder dürfen wir hier nicht lang? Hey, Übung macht den Meister. Man muss immer und immer wieder Pokébälle werfen, bis man seine Wurftechnik im Schlaf beherrscht. Deleon wirft seine Pokébälle immer mit so viel Schwung, dass es den Pokémon darin bestimmt ganz schwindelig wird. <lacht> Glaube ich nicht. Oh Müller, was was? Geil! Okay, was steht hier? Nichts. Okay, Blumenladen. Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wach, Wachstum. Da kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Macht natürlich Sinn. Hier ist noch ein Laden. Äh, bist du mit deinen Pokédex beschäftigt? Wie? Da habe ich einen Tipp für dich. Und in der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. Ja, ja, ich weiß. Da wollen wir mal rein. Let's go. Okay. Hut, Hut! Brrr, brrr. Hut, Hut mag bittere Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Hast du Delians Umhang gesehen? Er ist ja so toll, dass er so viele Sponsoren hat, aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Ja, wenn man an der Arena-Challenge teilnimmt, kann man in Gala zum Star werden. Okay. Fukano und Raffel... Kabu ist der Beste. Er ist zwar älter als mein Papa, hat es aber immer noch drauf. Ich wünsche mir, dass er noch Arena-Leiter ist, wenn ich mal eine Arena-Challenge teilnehme. Mein Freund ist ein, Fan, ist ein großer Fan von Kabu. Er sammelt all seine Liga-Karten. <lacht> der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon gute Arbeit geleistet. Das ist Kaffee. Gumi. Willkommen im Kampfkaffee. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du? Gibt es so Belohnung etwas Süßes? Auf Kosten des Hauses. Ja, ich will mal probieren. Dann mal nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Bräuchchen voller Action. Ach, gegen ihn? Oh, okay. Wadrebi. Ich finde es aber bisher echt cool. Das ist, die Schatz gefällt mir sehr. Ähm... Um Quavelle ist irgendwie vor stark. Nice. Wir sind ja richtig stark gegen normale Trainer. Oder allgemein alles, was nicht in der Todzone ist. Das sind die mir etwas zu stark leider. Zack Level 14, Level 11. Juhu. Man kommt eigentlich Level, äh, Entwicklung? Barista, äh, Barista Gym, wollte ich sagen. Haben wir besiegt. Dass lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Tu ich, tu ich. Geil. Der Kampf war so erfrischend wie ein Glas Milch. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen habe. Kumomilch, dankeschön. Ah ja, Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Okay. Ich glaube, der Pony ist vielleicht doch etwas zu lang. Egal. Das erste denke ich, passt trotzdem. Was gibt's denn hier? Sieh an ein Pokémon-Trainer! Ich hab hier was für dich, wende doch mal auf eines seiner Pokémon an! Energiefokus. Na danke. Technische Platten oder kurz TPs sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon selten Attacken beibringen kann. Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Ach, das ist jetzt Ersatz der Ersatz für TMs oder wie? Habe ich so richtig verstanden gerade? Nicht schlecht. Das Kaufverhalten eines Menschen verrät sehr viel über dessen Persönlichkeit. Mein Mann zum Beispiel. Tja, der macht sich überhaupt keine Gedanken beim Einkaufen. <lacht> es ist schon ein tolles Gefühl, die Ware in den Händen halten zu können, bevor man sie kauft. Produkte online zu bestellen und von Pokémon bis an die zu geliefert zu bekommen, hat aber auch seinen ganz eigenen Reiz. Jopp, finde ich auch. Onyx ist ja an sich schon ein riesiges Pokémon, doch durch die Dynamaximierung wird es noch viel größer. Lol, stimmt. Onyx. Oh, ich habe den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena Challenge hautnah mitzuerleben. Ah ja, Alola. Was ein toller Ort. Hey, und welche, hm, welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblings-Arena-Leiter zu tragen ist der ultimative Kick. Okay. Was ist das hier? In der Auslage befinden sich jede Menge Bücher. Die, der Werbung zufolge erfreut sich ein Magazin mit einer Sonderausgabe zu allen Arena-Leitern. Mit einer Sonderausgabe zu allen Arena-Leitern ganz besonders Beliebtheit. halt. Okay. Liga-Präsident! Rose liegt sehr viel an wohl ergehen garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Challenge nach Kräften. Mh, Dampfkraft ist toll, sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen. Ganz also ehrlich, bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich hier wie von selbst bewegen, bekomme ich es mit Angst zu tun. Das gilt natürlich nicht nur für Stahl-Pokémon. Also nicht für Stahl-Pokémon. Für die gilt das nicht, Okay. Ja, ich bin wie kacke am Lesen, aber das kennt ja. Ähm, tch, lol. Das ist ein Plattenladen, in dem sich vielleicht das ein oder andere Schätzchen finden lässt. Okay? Hier, ich schenke dir diese Top-Ohrenstöpsel. Ein paar Top-Ohrenstöpsel. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Ger Geräuschquellen regulieren. Ist das eine Einstellung, die man als Item bekommt, oder was? Weißt du, was an den topf Chipsen so top ist? Wenn du sie dir in deine La Lauscher steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune einen ausblenden. Okay, das ist cool. Wenn das mal nicht top ist. Das ist echt top. Und da auch so... Äh, ja, okay. Jetzt go rein da. Hä? Glurak, <lacht> Glurak wieder da. Jedes Mal wenn Glura kommt, muss ich immer so lachen, das ist einfach irgendwie deplatziert in meinen Augen. Ich finde es so lustig, wie da einfach irgendwo überall auf der Welt so in der A-Post einfach da steht. Ich finde lustig. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lüft übersehen? Oh, hallo, Maike. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, was dir sicher gebrauchen kannst. Hier, gibt das eine Pokémon zum Tragen. Fiole, Zauberwasser. Für Memion wahrscheinlich. Ein zum Tragen, ein tränenförmiger Edelschein, der Attacken von Typ Wasser versteckt. Okay, mach ich. Du bist fast da, wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine Stadion gar nicht verfehlen. Du kannst dich natürlich auch noch etwas in End City umsehen, bevor du ins Stadion gehst. Pass bloß auf, dass du nicht, nicht verläufst, wie ich. Bring dir gut ein, wo der Lift zum Stadion ist. Okay. Liga-Karte. Können wir die auch unterschreiben oder so? Oder die Orden vielleicht putzen? Aber oh, guckt euch das mal an, das ist doch cute. Kartencode. Ach, für wahrscheinlich für Freunde. Adden. Soll ich ihn zeigen? Ja, warum nicht? Bitte warte einen Moment. Okay. okay. Begauschen alle Pokémon ist Level 20. Hm. Ähm. Teilen. Mal gucken, was das macht. <lacht> Lol. Okay. Da, da habt ihr meinen Kartencode. Für die Leute, die. Man kann ihn auch immer wieder aktualisieren, das finde ich richtig cool. Die, Leute, die mich ändern so ne. Ich meine, <lacht> warum nicht, ne? Wenn es aber zu viele werden, was wahrscheinlich eh nicht sein wird, aber wenn mich Leute nerven damit, dann mache ich das wieder aktualisieren, tun, so oder was auch immer. Aber ich denke nicht, dass es das passieren wird. In der nächsten Folge gucken wir uns auch das Kuchen und Camping an. Machen wir aber heute nicht. Machen wir direkt am Anfang der nächsten Folge, würde ich sagen. Ähm. Memion geben, wir kurz das Item. Ähm, wo ist denn das? Stamptasche, äh, Medizin, was? Basis-Items kann das gar nicht sein. dann auch nicht. Schatztasche auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier? Hier, ah! Was ist das? Ähm, okay. Egal, machen wir das hier einfach mal. Okay. Okay, okay. Auf nach oben. <lacht> Und hier ist die Arena, die wir uns dann in der nächsten Folge anschauen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo da, falls ihr neu seid. Und bis dann, bei der nächsten Folge von Pokémon Schild.